Ich einen Outpost! Hier sind so viele bei mir. Oh mein oh Gott! Gott Guck dir die an an! Nachdem ich im Nether gestorben bin und alle Items verloren habe, beschlossen Sam und ich woanders ein neues Portal zu bauen. Was glaubt ihr, wie viele Stunden wir wohl brauchen werden, um Minecraft durchzuspielen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe wieder unglaublich viel Zeit in dieses Video gesteckt, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Like geben könntet. Vergesst auch nicht, ein Abonnement da zu lassen wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Junge, wir, wir, wir bauen woanders ein Portal. Ich habe gar keinen Bock hier. Oh mein Gott, war das dumm. Lass sie in die Wüste gehen. Wieso? Weil in der Wüste sind Sachen. Können auch Dörfer sein. Du lässt uns ganze Sachen hier und du folgst mir. Weißt du, nach vorn? Oh mein Gott! Oh mein Gott, zum Glück habe ich das doppelt gecraftet. Aber warte, warte, ey, du wusstest, es passiert. Hier sind zwei große. was? Hä? Äh? Wo What bist the du? Fuck? Hier sind zwei, vier Blöcke große Kakteen nebeneinander. What the fuck? <lacht> Sicher, dass das so selten ist? Ja, stell dich, sure. stell dich mal daneben. Ich mach Screenshot. <lacht> ja, ich sag mal gewohnt, du Idiot. <lacht> Hätte ich jetzt nicht meinen ganzen Stuff verloren, hätte ich jetzt gekillt. Ich habe echt verdient. Junge, schon wieder. Das, das, Junge, jedes Mal, wenn wir dieses Projekt spielen, ist der einfach so ein Wüstentempel. Gut, ist abgebaut. Oh mein Gott, ein Golden Apple, ein enchanted Apple, Horse Armor, bisschen Gunpowder, bisschen Gold ist praktisch. Oh mein Gott, Piercing. Ja, nimm nur das Goldbrüch mit. Okay, warte ganz kurz, ich muss eine Sache machen. Ich hab voll Kannst du kannst mich schnell Gib oh. oh. oh, Ge Essen! Ich habe zweieinhalb Herzen! Es <lacht> war, war einfach so safe, dass der Creeper explodiert wird. Wirklich. Es war es. Bei Was ist das schon wieder? Ich Machst du doch weiter? Ja, ich habe doch gemacht. Ich musste noch weitermachen. Du musst erst ein Dorf suchen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt doch nicht wieder neber. Lass uns erst okay, ein Dorf erst suchen. Erst du du. Ich hab drei Herzen nee, ich nicht und noch aus. ein Skelett. Oh Gott, nein, ich deckele sie doch nicht aus, sie deckelen mich aus. Ah, scheiße! Oh mein Gott, ich bin tot. Ich kann nichts, Mann, oh. ich hab selber zwei Herzen. Ah, ich kann da nicht mehr rein, ich kann da nicht mehr rein, ich kann nichts mehr machen. Ja, warst so. Ich block durchgehend. Und ich, ich werd von... Ich hab weg nicht genommen. Weil ich dachte, wir gehen da irgendwie wieder zurück. Ich bin auch tot. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell hin. Ich brauche meine Warte, Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe die liegen lassen, weil ich da ganz kurz hatte. Lass Lassen wir auch mal liegen. Oh, oh mein so Gott, meine... ich habe so verdammt viele Kürbisse. Ich gehe geh in, ich gehe den Osten. Ich habe ein Outpost. Hey, what the fuck? Ich werde angegriffen. Oh mein Gott, es kommen immer mehr. Komm zu mir. Es kommen immer mehr. Ich weg, einfach ins Wasser, ins Wasser. Junge, Junge, bist du weit weg? Und ich habe auch schon keine Pfeile mehr. Ich bräuchte ein Skelett, um an Pfeile zu kommen? Ich glaube, den gerade die Kürbisse. Oh. Hi, <lacht> Komm zu dir. Wow, wow, wow. Ich geh doch nicht rein. Ich war drin, ich wollte dich retten. Hier sind so viele bei mir. Ich habe einen Ich kann nicht rauskommen. Oh mein oh Gott. Gott, das ist eine Armee. Hier sind zehn Leute! Bei mir sind eins, zwei. Junge, man muss es einfach nur so stellen, dass der eine vor ihm ist und dann habe ich einfach so ein Putzschild. The fuck. Haha, <lacht> so jetzt ich. hab zu Junge, ich habe alle getötet. Oh mein Gott, das waren zehn Stück oder so. Weißt du, das Problem ist, ich habe meinen Spoilpoint auf dem Dach von dem Ding gemacht. Board, baue Boot. Wie viele Respa Ich kann nichts machen, weißt du, wie viele hier gerade respawnen? Ja, bauen Boote von mir ab. Bei mir sind 20! Bei mir sind letztlich 20! Ich brauche ich hab so Angst. Ich hätte so viele. Ich seh dich, halt. Ich seh dich, guck dir die am mir ist! Wieso lachst du sie denn <lacht> zu mir? Wieso lachst du sie zu mir? Was? Folgt mir, folg mir! Und es werden immer mehr, ne? komm, komm, komm. komm. <lacht> Einfach weg hier, Junge. Gerade so noch escaped. Irgendwann hätte ich echt ein bisschen gedacht, dass es eher mehr gechillt wird, aber. Jetzt gehen wir los und suchen bei den Dorf. Mann, gib mir Gib mir dein ganzes Mühe! <lacht> das ist alles für dich. Das schenke ich dir, weil ich so freundlich bin. Nein, mein Gott ist abgespielt. Ah! Ich habe Meserbiom. Ich glaube, ich habe eine Mähne gespottet. Ich habe Berner gefischt. Ich muss Fullbright anmachen. <lacht> ich ja, steck aber Cola. Ich wollte eigentlich Creeper, oh man, sagen, bin dabei, ich dabei geschluckt und gleichzeitig hustet zu gegessen. Ey, <lacht> was gegessen? Oh, <lacht> was hast du denn so leckeres gegessen? Keine Mutter. Okay, das war random. ein Dorf. Geh da, wo wir waren. Das ist ein Dorf. So, ist, Dorf. ist Dorf. Also, mein, wenn oh. ich, ich einfach wieder... <lacht> ich hab mich verklickt. Nein, der springt in die Schlucht! Tu, tu das nicht. Wir können das auch anders lösen. Der dumme unbedingt Ding muss fertig werden. Ich würde... Ah! Ah! Echt ich, Schreck, bin, ich, bin, ich bin so unkonzentriert gerade. Oh mein Gott, ist der Melon gedacht? Der Golem ist runterge. Was ist das hier eigentlich für ein reales Dorf? wie der das einfach so in der Schlucht ist. Ich habe 30 Minuten lang dran gesessen, den scheiß Golem da einzusperren. Warte, guck hier. Weil ich dachte, wenn es das recht schon, dann wird er nicht runterspringen. Er ist <lacht> runtergesprungen. War der ich der ihm schreien bauen. Ja, guck mal hier, guck ich, was ich habe. Ich Bitte den Melon-Golem an. Gib ihm sein Opfer. Melon Golem. Melon Golem. <lacht> Melon, Golem. Golem. <lacht> ich wollte gerade die Tür zumachen und dann realisiert, dass das Haus einfach schon längst nur noch eine Tür hat <lacht> und, und der geht trotzdem durch die Tür durch. Das ist so funny. <lacht> Man kann einfach durchgehen. Was denkt sich der Manager? Ich gehe durch die Tür durch. Da hinten oh, ist ein Tempel. Tempel. What the fuck? Hier ist doch ein Portalfragment, hä? da in den Tempel gehen. What the fuck? Ich glaube, hier, hier ist so viel von allem. Ich glaube, ich kann den Tempel auch einfach in die Luft jagen, oder? brauchen wie eh nicht. Ich bin jetzt außerhalb des Tempels und ich hab was für dich. Kleines Geschenk. Sieh mal ganz kurz deine Rüstung aus. Ich möchte nur einmal mit der Axt schlagen. Oh mein Gott. Bitte? Oh mein Gott, halbe halb Herzen weg. Ach du Scheiße. Ich joink mir deinen Ofentypen, der einen Ofen hat. <lacht> das nennt man auch Schmied, du Idiot. <lacht> also, das, ist egal. das ist der Typ, der einen Ofen hat. Und den joink ich mir jetzt. Joink? Ich wollte sagen, du bist ein Schwein wegen Joink, joink. joink. Oh! Also. oh mein Gott. Ich will jetzt Ich, ich, ich wollte mich hier so drüber bridge über die Schlucht und ich werde gerade fast durch diesen Sand da. Ich will machen. Das Wasser muss mal ganz woanders hin. Okay, ich platziere das die Lava kurz hier hin. Nein, was? Das Wasser muss hier hin. Da, in die Mitte. Ja, so geht auch. Dann muss es mal auf der Seite anfangen. Hier ins Eck. Genau. Und jetzt so nochmal Lava. Nochmal drüber. drüber. Drauf. noch Nochmal drüber. Jetzt platziere das Wasser. Genau, auf die andere da Seite. Hin. Ja, brav. Da kommt sowas von a few days later. <lacht> das ist alles richtig gemacht. Für Pink habe ich dann. Du fliegst, du fliegst, du ziehst die Ecke auf dem Magen an. Oh. Willst du ja, äh das chicken <lacht> Du bist einfach unter der Erde. Ach Junge, was ist da schon wieder für ein Sporn? So Minecraft Soul Sand Valley. Valley wollte mich eigentlich alle komplett verarschen. Denke, mir fällt jetzt halt erst auf, wie gut der vorherige One war eigentlich.